Willkommen zurück zu Miitopia! Wir sind hier mitten in einer Quest drinne, In der, ich glaube, dritten Quest war das. Und wir wollen jetzt Soldo helfen, äh, Süßigkeiten zu finden. Und äh, unsere Hauptquest ist gerade immer noch, die vier Schlüsselteile zu sammeln. Eins haben wir schon. Aber wo sind die anderen drei? Ach, den suchen wir gerade. Vielleicht, wenn wir Glück haben, befindet sich das sogar hier. Aber ich denke nicht. Ich glaube, das hier ist einer von den beiden Missionen, die gar nichts hat. Aber wir wissen es noch nicht. Die nächsten paar Folgen werden auf jeden Fall ein bisschen mit den Quests zusammenhängen. Ich kann es nicht ändern. Das Spiel möchte halt, dass wir wieder Quests machen. Okay. Ich denke mal, dass dann zumindest der Himmelsturm das Finale sein wird. Dass sich dort der dunklere Fürst... Ich warte aufhält. Und ja, dann besiegen wir das Böse. Demnächst, nicht in dieser Folge, auch nicht in der nächsten, auch nicht in der übernächsten. Aber demnächst, auf jeden Fall. Hier okay, ist eine Kiste mit Schleimgelee. Boah, hat sich überhaupt nicht genommen. Ist es Ende oder wird auch ein Kampf kommen? Noch ein Kampf, oder? Nee, tatsächlich nicht. Okay, was ist lang dieser Weg? Ich dachte, da kommt jetzt noch ein Kampf. Oh, nein Jo, Igitt fühlt sich wieder besser Und ja, ich könnte vielleicht auch den Namen von Igitt ändern, dass der zum deutschen namen passt aber das, das habe ich jetzt das ist jetzt zu spät eigentlich dafür also Ist es nicht wichtig Könnte ich machen aber muss nicht unbedingt Yay Wir verstehen uns besser Will ich noch jemand hier besser verstehen? Nein? Gut so, wofür das jetzt hin? Führt das zum Ende von dieser Quest hin? Ist das, das Ende von der Quest? Ja. Yep. Darum ist das Ende der Quest. Dann können wir gleich noch eine neue anfangen. Ich habe noch eben das Level hier auf Screen zu Ende. Oh no. Plopp, da ploppen wir wieder aus dem Level raus. Sind wir fertig? Und hier oben finden wir nun die Süßigkeiten, nach denen wir suchen. Habe ich recht? Natürlich habe ich recht. Wo soll es denn sonst sein? Wenn ich hier. Auf der Spitze des Berges. Oh! Ähm. Moment mal. Diese super Schwierigkeit muss ganz nah sein. Das Monster da hat sie. Hör ja, Was ist das für ein Viech? Der ganz alte Opa mit den anderen Opas. Nee, ist niemand. Todesdämon. Der ganz rechts. <lacht> ja gut, der Links auch lustig. Sind alle lustig. Ein kleiner Boskar gegen drei riesige starke Jungs. Holy, seid ihr stark. Oh oh. String. Ich habe so viele Leben. Ich habe fast 100 HP und Girlfriend auch schon 90. Richtig, richtig viel haben Und die machen so viel. ganz ist gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Auch wenn es nur einen getroffen hat. Aber wieder so schneller spam, Damit das hier schnell vorbeigeht. Bäm, Okay, Jack Mike, du machst wirklich wenig Damage. Hä? Hä? Banni, warum bist du sauer auf Jack Mike? Was hat er getan? Hä? Ah, okay? I guess? Hä? Verwirrt. Schreibe mich jetzt selbst. Ah. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Oh no. Ja, Bani hat keine gute Verteidigung. Man merkt... Ganzes Wagen! Wir sind beide richtig... Oh, wir sind alle drei richtig depressiv deswegen. Nein! Komm, sie ist doch wieder am Leben. Ist doch wieder alles gut, oder nicht? Oh, die Armen, ja. Die arme Prinzessin Bunny. Die arme Prinzessin Serenity die wurde umgebracht. Da werde ich auch so wütend. Bam, bam. Daneben, oh Gott. Also, können die nicht mal angreifen oder wie ist das? Ich packe mal meinen nach hinten, weil er weint ja die ganze Zeit. Ich glaube, so kann er gar nicht richtig kämpfen. Das ist ein ziemlich schwieriger Bosskampf. Ich habe nicht gedacht, dass das so schwer sein wird. Zack. Girlfriend ist irgendwie umgefallen, die Arme, wie die da sitzt, die tut mir irgendwie leid. Oh, oh. oh, das ist vorhin passiert. Ah. Bam, bam, ach die leben immer noch. Oh, Zorn verflogen, ja weil Bunny wieder lebt. Bam. Mir geht's wieder besser. Oh, oh. Okay, nice. Komm, jetzt drauf da. Vielleicht Donner muss auch mal angreifen hier. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ja. Nein. Doch nicht gut. Nein, Girlfriend. Ey, warum ist dieser Kampf so schwer? Bonnie, hilf mir mit. Ja. Bam. Ja. Ah, ich helfe dir. Feuer frei. Bam, bam. Nochmal. Bam, bam. Alter, das ist wirklich ein schwerer Bosskampf. Damn. Ah, Megablitz. Ja, einen haben wir. Einen haben wir. Oh, oh. Das wird ziemlich knapp. Aua. Nee, nicht dann. Bitte nicht. Erster Beistand. Wie, Han. Oh, ah, was ein schönes Geräusch das war. Ich lebe wieder. <lacht> Ich werde jetzt Young Mike extra nicht heilen, weil die Zahl lustig ist. Er wird doch schon überleben. Ihm geht's doch gut. Bitte gehen nicht. Oh, wie süß. Das war, das war richtig knuffig. Oh. Komm, du musst aber nach hinten. Ich verzeih ihm das, weil das so süß war. Ähm, verreckt. Die leben immer noch. Nein, nein, nein, nicht, nicht, nicht, nicht. Ich darf nicht sterben. Nein, Bunny! Nein! Oh Gott, der Kampf läuft überhaupt nicht gut. Und jetzt reicht's. Ultrafizieren. Und du hilfst auch noch ganz schnell mit. Oh, der Kampf läuft überhaupt nicht gut. Warte, warte, Steuer, Steuer. Okay, du greifst an. Oh, nice! gemacht, ja, du bist toll. Keiner lebt noch, komm, das kriegen wir hin. Alter, das ist bisher ja der schwierigste Kampf, bis bestimmt. Bam, bam, auf da, muss heilen, muss schnell heilen. Hä? Ach so, okay. auf da, auf da. Oh, na, daneben. Haha. Ha. Ich helfe dir. Bam, bam, bam, Puh, das war wirklich der schwierigste Kampf bisher. Beide Mädels sind da auf den Daumen gegangen. Aber ich und ich haben es geschafft. Und Level Up erreicht. Barriere gelernt. Da richte eine Barriere, die deinen erlittenen Schaden reduziert. War das nicht eine pokémon attacke Level up für Girlfriends. Und die 6000 bonus hier in dem Buch. Level 20 für Young Mike. Und ein Teufelcheck. Das ist also die super süße Süßigkeit. Ein winziger Happen kann ja nicht schaden. Boah, wie lecker. Das ist einfach zu gut. Aber das ASMR war ein bisschen cringe, Mike. Es gehört dir auch nicht, das Ganze allein zu futtern. Deshalb darfst du haben, was ich üblich gelassen habe. Aber nur, wenn du das cringy mehr lässt. Teufelstörtchen, Doppelstörtchen, dreimal. Bis dann. Alles klar. Ja, das war die Quest. Länger, als ich gedacht habe. Und ja, das hat uns nicht im Spiel weitergebracht. Das war nur eine Bonus-Quest, I guess. Okay. Oh, da möchte jemand mit Bunny reden. Du, du. Eigentlich müsste ich ja Bunny jetzt zu äh, Young Mike legen, ne? Vielleicht mache ich das sogar. Die müssten sich vertragen. Machen wir es so, oder? Hm, kennt ihr beide euch schon? Ja, ein bisschen. Ja, die beiden können sich ja jetzt, jetzt ein bisschen kennenlernen, ne? Warum nicht? irgendwas anbieten glänzenden dolch kann ich kaufen außer du kaufst ihn diesmal wieder nicht doch diesmal hast du ihn gekauft okay er sieht ziemlich cool aus aber wollten natürlich äh, fischkills machen du, du, du, du, du, du. so wir ändern kurz unser team ich packen euch beide mal rein Und ja. Jemand, der viel Damage macht und das wäre dann geht So. Hälfte der Quest haben wir durch. Oh, mit ungefähr der Hälfte der Parts. Ja. Was auch wir du bist. Die Süßigkeit war so lecker. So etwas Süßes habe ich im ganzen Leben noch nicht gewesen Ich wünschte ich könnte das noch einmal essen. Dann macht doch einfach den Plot nach von Franz gegen Zombie 2. Einfach in die Zeit zurückreisen, um es noch mal zu essen. 21. Boah, jetzt habe ich es zu wieder vergessen, ne? Aber ich mich vergesslich. 20. 21. Gut. Oh my, warum steht er überall Leicht? Okay. Gut. Pikachu, du bist als nächstes dran. Kampfsportkatze, Pikachu. Pikachu. <lacht> <lacht> Eines Tages, in, okay, komm, einfach vor. Eines Tages ist er mit einem Juwel heimgekommen, aber es war irgendwie gruselig. Ich habe ihn angebrüllt, er soll das sofort wegwerfen und zwar weit, weit weg. Aber ich habe ihn wohl erschreckt, deshalb ist er von daheim auf ausgerissen. Jetzt habe ich, mache ich mir Sorgen. Kannst du mir nicht helfen, meinen kleinen Schnuff zu suchen? Ich habe schon ein Haustier. Eine Maus, ein Pichu, keine Ahnung. Okay. Wir sollen den kleinen Schnuff suchen. Irgendwo auf was zum Geier ist der. Oh, oh du kommst mit? Okay. Was ein komisches Pikachu das doch ist, oder? Sengt's wenn Katze. Oh, da unten ist ein Goldplank. Ah! Ah! Ja, jetzt können wir endlich diese anderen beiden Orte also Watson zum Geier und dieser Schneegletscher können wir beide nun endlich erforschen? Ja, darauf habe ich gewartet. Sehr lange sogar. Jetzt können wir endlich neue Orte erforschen. Und näher an die 100 Prozent kommen. Dum, dum, dum. So, kurz hier ein bisschen Geld abgestaubt. Aber ja, das hinführt, sollte, glaube ich, jedem klar sein. Jupp. Keine Ahnung, wie groß dieses Gebiet ist. Aber wenn ich sehe da hinten so, ein, so eine Villa. Da. Schauerfahrt. Neues Gebiet. Sieht richtig cool aus. Ich liebe diese Villa da hinten. Erinnert mich ein bisschen an Ludwigs Menschen Auch coole Musik hat das. Noch coole Gegner. Ein Hammergeist. Ja, Geist dieses Menschen? Hm. Ist hier irgendwo Prinzessin Luigi zufällig? Wer weiß, in war ja auch random einfach der König irgendwo. Ich es jetzt nicht ausschließen, dass sie hier ist. Ja, sie. Können Prinzessin männlich sein? Es... Äh, Ems. Keine Ahnung wie das heißt. Ems? Ems? Keine Ahnung, dieser Bullshit halt. Ich mag die Musik hier, die ist cool. Auch die Kampfmusik ist cool. Ist sowieso immer cool. Es gibt auch welche, die ich mehr mag und welche, die ich weniger mag, aber das ist, glaube ich, normal. Heilung.exe. sehr interessanter Ort hier bei Geier. so ist es hier vorbei das Level oh, it's one of those auf Reisen zählt nur eins die Freundschaft und die drei Spielscheine <lacht> dafür machen wir das alles hier ha lo. <lacht> Wem ist das denn? Von mir natürlich. Ganz schön cool, ha? Huh? Das kommt aber bekannt vor. Hä? Hey, kann gar nicht sein. Das habe ich gerade frei improvisiert. Oh, ich hab's. Das klingt wie wenn man auf einen Marvuft tritt. Warum sind wir noch gleich befreundet? Äh. Ja. Ja. Du, du. Einen Brief halten! Oh, oh, lieber Mike, Bubbles! Sie ist immer so fest und knallhart noch dazu! Oh, und viel knallhart sie ist! <lacht> Danke, dass du sie gerettet hast! Dein Dükel. Okidoki! Äh... Das haben wir ziemlich lang geladen! Äh, wollt ihr was haben? Mhm... Mhm... Heiterkeitsrope Okay, das mein Name. Wäre eine coole Robe für ganz Anfang gespielt. Aber jetzt bis Ende des Games sieht nie mehr so cool aus. Ja, immerhin sind die Stats ein bisschen besser. Dum -ba -dum -bam -bam. Machen wir mal weiter. So, wir werden gleich mit Tingle reden und uns gleich mal die Worte anschauen und uns gleich mal das Level anschauen. Äh, für euch wird es aber wahrscheinlich jetzt sofort wieder sein. Ungefähr. Eine Kiste! Mit Bonbons! Und das sollte jetzt hier, glaube ich, das Ende sein? Oder kommt jetzt noch was? Ne, das war's. Okay. Wahrscheinlich hier noch ein Level-Up mit irgendwem? Drei sogar wenn ich die mit mir nicht, wenn die nicht äh, verzählt habe. Oh, yay, yeah, Young Mike wurde verziehen. Yay! Yeah. Uh, ihr versteht das aber sehr, sehr gut, ihr beiden. Level 19 schon ist mir gar nicht aufgefallen. Nice. Ja, wir werden die Quest wahrscheinlich in dieser Folge nicht mehr schaffen. Aber so schlimm ist das ja nicht. Vielleicht kriegen wir dann dafür in der nächsten Folge zwei Quests hin. Ich weiß halt nicht, wie lange dieses Gebiet hier ist, aber wir werden bestimmt das meiste heute noch machen, schaffen. Level 28 mit dem Pferd. Auf dich. Ja, leisten können wir sowieso jetzt nichts. Machen wir einfach weiter. Dumm, -dum. Gehen wir mit Tingles. Es gibt mal wieder ein Quiz, Leute. Komm mal kurz zu, ich bin's wieder. Grüne Schatzschieber spielen wir heute. Lass uns alle nicht anfangen. Schatzschieber. In welcher Küste steckt der Schatz? Das hast doch eine Chance, hol dir den Preis. Start. Ah, okay. Die dritte kiste yep. starke leistung was war es schon dreimal ja, das war nicht schwer das war ziemlich langsam also war es nicht schwer nice. okay ähm, da sollen wir lang wo kommen wir hier durch oh gott oh gott ein riesiges schloss hier. okay was ist da unten Moment, ist das hier denn Bonus? Ich glaube das hier ist Bonus, dann machen wir das hier mal. Ein Bisschen verwirrt, aber ich glaube es ist wirklich Bonus hier. Hm. Wow! Wo sind alle hin? Hallo? Hey, Geburtstag! Danke! Dauert zwar noch ein paar Monate, aber yay! Törtchen erhalten! Also, ich mal Nein, war es nicht. Aber, im geschenkten Gaul schaut mal nicht ins Maul. Wir nehmen es einfach mit und äh, freuen uns über den Kuchen. Ist bestimmt lecker. Bist also aktiv? Was? Ich? Nein, Quatsch! Ich bin total unausgeschlafen! Völlig verpennt! Dann will ich dich da nicht, mehr, nicht aus, äh, ausgeschlafen erleben. <lacht> ja, da macht sie nämlich 20 Vocaloids an einem Tag. Viel Spaß. Kiste du, du, du, du, du, du, du, du, Ah, oh, Wieder so ein riesiges Level. Na gut, immerhin gab es hier keinen Gegner, glaube ich. Also ich habe es gerade nicht. Also ich glaube es kam jetzt gerade kein Gegner. Außer ich bin gerade ziemlich dumm, aber. Ich glaube, da kam kein Gegner. Blopp. Level. 29. Waschechte Freunde. Die waschen sich nämlich gegenseitig. Und zwar auch an äh, manchen Stellen, wo das normal ist natürlich, dass die Freunde da waschen. Ja. Du, du, du, du. Wo führt das jetzt hin? Rechts? Oh Gott. Okay. Ja, mach ich jetzt mal das hier noch schnell fertig. Level 20, wo Bonnie, Parfüm gelernt. Verwirre deine Gegner eventuell mit einem bezaubernden Parfüm. Ui, was wird das denn, Maike? Willst du Level 20 mit Professor Kitt erreichen? Was hast du denn da? Ein Löffel! Äh, schick, schick. Hat nicht geklappt. Aber jetzt seid ihr Level 20. Beste Freunde. Yay. Ist das nicht schön. Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, ist, dass ihr jetzt äh, andere Leute äh, kennenlernen müsst. ne? Ihr zum Beispiel habt beide euch schon sehr lange nicht getrennt. Welchen Level seid ihr eigentlich miteinander? Level 8 nur. Oh, hä? Okay. Ähm... Ihr habt euch halt wieder vertragen. Ihr könnt aber auch leveln. Ich könnte mit Mike vielleicht leveln. Oder mit Freddy. Ich möchte ja nicht mehr miteinander hier haben. Ich könnte eigentlich mit Girlfriend ein bisschen kuscheln, ne? Und dann könnte ich ein bisschen mit Miku kuscheln. Können wir ja mal ausprobieren, ne? <lacht> Herzchen Deutsch. Oh man. Oh man. Es sieht cool aus, muss ich zugeben, aber. Es hat sogar eine sehr ähnliche Form zum Fisch. Fisch. Komm, es ist. Die Ente braucht den Fisch. Weil. Ja. Genau, das ist mein Argument, weil ja. Ja. Oh nein. Mike ist krank. Die Arme. Jetzt kann sie sich nicht mehr mit Girlfriend unterhalten. Not good. Aber Jesus kann sich mit Verdonner unterhalten oder mit ihr sich hinlegen. Und äh, Young Mike auch. Ja. So, und jetzt bin ich fertig hier mit diesem Level. Und ich kann hier nicht runter. Okay, ich mache mal das hier. Ich weiß nicht, ob das hier der richtige Weg ist oder ob das hier Bonus ist. Aber ich gehe erstmal hier lang. Ansonsten, wenn das hier der äh, richtige Weg ist, können wir nochmal zurückgehen zu diesem anderen Level, was auf der Overworld war. Na, ja, ist ja nicht schlimm. Machen wir die Level halt out of order. Solange wir alle machen, ist es ja nicht schlimm, oder? Aber vielleicht habe ich es auch gar nicht mehr in dieser Folge. Ich sehe ja schon, aber die Folge geht nicht mehr lange. Ist das ja das letzte Level? Ich kann es nicht sagen. Ich kann das live noch nicht sagen. Ich weiß nicht, wie lange das Level hier geht. Bäm, es kann gut sein, dass das hier ja das Le letzte Level dieser Folge ist. Aber kein Problem. Nächste Folge machen wir die Quest zu Ende. Und fangen auch noch eine neue Quest an. Die wir vielleicht auch schon nahezu beenden können. Mal schauen. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Du -Bidu Was war das denn in der Welt? Singst du denn da? Hab ich selbst komponiert. Eine Mischung aus Jazz und Av Avantgarde-Funk. Cool, oder? Das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Aber ich habe mir die Melodie doch gerade erst ausgedacht. Was ist das? Nein. So klingt das, wenn man, kalt, weil man zu kalt duscht. In Zukunft singe ich nur noch, wenn du im Gasthaus bleibst. Aha. Okay. Gegner wollen aber mitsprechen. <lacht> das Gesicht von dem ganz links. Ich muss Schnell weg mit ihm. Oh, oh. Blauer Slime, der uns abknutschen möchte. Ich kriege Albträume. Flashbacks. <lacht> das wird niemand verstehen, aber. An die zwei Personen. Oder wie viele es auch verstehen werden. Ja. War funny, oder? So, 1600 Gesichter gerettet. Boah, richtig cool, Leute. Und mit dieser coolen Aktion, die wir freigestellt haben, beenden wir die Folge. Außer, außer, die wollen hier noch irgendwie irgendwas. Ja, Young Mike wird noch kurz hier mit Verdonner reden. Okay. Wenn es euch gefallen hat, dann beim nächsten Mal dabei. Wird genauso wie heute sein. bam. bam.